Ich hoffe, das ist schon mal so richtig geil. Ja, müssen wir, ja. weil so kannst du den Motorrad fahren. Was hier 100% gut ist, ist da 80% heiße. Also, es ist immer ein Kompromiss. Ich habe jetzt alles aufgedreht, so weit wie es möglich geht. Und ich kann das Heck kaum bewegen. Ja, also da kann ich dir nur anbieten, dass wir schauen, dass wir bis Donnerstag das hinkriegen, weil wir fahren nicht Donnerstag am Ja, Wir setzen uns halt jetzt auf die Prioritätsliste. Wir haben zwar andere Arbeit auch, aber das ist ja, ähm, das ist ja wichtig, jetzt, dass du am Sonntag nach Grazheim fahren kannst. Das ist mir auch wichtig. Ich will dir ja gerne helfen und dann schauen wir uns das an. Ich denke kurz hier im ja, ja. April, wenn du dich erinnerst. Ja. Da waren wir in der Box. April? April, ja. Wir haben dich da gesehen. Ne? Die sind das war ja. der ja. Typ. <lacht> Siehst du, viele Leute? <lacht> ja, ich sag. Alles gut. <lacht> also, rein mit, ne? Ich will ein kleines Federbein spielen. Die Klassiker. Mhm. Das Schmall ist gut. <lacht> das ist ein Haarstopp. Das Was haben? Wir haben keine Ahnung. <lacht> zu hart. Wie kommst du denn da drauf? <lacht> halt mal ein bisschen da da. Dann wundert es sich auch nicht, wenn ich sage, ich habe extremes. Äh der hat doch keinen Rebound, glaube ich, noch dazu geknallt, oder? Der ist alles zu. Kannst du ja gar nicht machen, ja. ne? so die, die, die, die also, also ich, ich, ich äh, würde mal erzählen zu der Story. Ich war halt wie gesagt, da gehabt. Die haben halt neue Federn vorne reingemacht. Hinten neue Feder, äh, Service gemacht. Ich habe die Gabel komplett ohne Vorspannung zurückbekommen. Habe sogar Rundenzeiten abgeben sollen, dass es halbwegs einstellen kann. Und ja, habe dann halt am Nachmittag da gelegen, weil die Gabel auf Block war und mir dann halt vorne angeklappt ist. Komplett zu ohne. Und Kommt und Ach, schaut erst mal, ich wollte euch voll <lacht> <lacht> ja, Ich hab noch gar nicht so richtig zugehört, weil wir erst einmal einen Eindruck vom Motor haben. Ja, ja. So. <lacht> Zwei, fünf, 50, so. Ah. Und so. Da ja, wird man richtig schwindelig. Ja, das ist mir auch geworden ich habe nicht glauben. Ja der wir haben noch ganz entspannt jetzt 27 er Seiten gefahren und da musste ich ich habe um das zu fahren. Ne? <lacht> Und das ist wahrscheinlich nicht, oder? Ne? Also mit dem Original finde ich, das jetzt auf jeden Fall besser klar gekommen, als mit dem überarbeiteten. Da hat einer hat sich gedacht, das macht irrsinnig viel Spaß, ganz viele Schimmscheiben in so auf so einen Kolben drauf zu legen, weil dann, dann ist das richtig schwer, dass das Öl da durchkommt. Das ist super. Mehr Schimms, mehr besser. Ja, viel hilft viel. Das ja, ist das genau das. Ich spiele nur die Feder, ich spiele nur den Dämpfer. Hast du irgendeinen Setting-Sheet von den Minigen bekommen? Äh, ne. Ich kann dir höchstens sagen, was drin ist. Ich hab also die Rechnung dabei. Was ist denn für ein Fehler? Ähm, Weiß es du auswendig, oder sollst du schauen? Ja, ich hab die Rechnung aufgestellt. Rechnung von denen Da steht so es auf <lacht> drauf. Na, hinten am Federbein. Halt schon 10 gesehen. auch mal. Nee, nee, auf dem Federbein hat er gar nichts gemacht. Ja, wie gesagt, die Gabel hat noch nicht mal. Also, die stand schon ohne Vorspannung da. Ja, das ist nicht dein das Problem. Das Problem gewesen. Das Problem ist, das Heck. Aber das war auch ein Problem, deswegen habe ich halt da gelegen auch. Ey. Wegen meiner Vorspannung. Das glaube ich nicht unbedingt. Meinst du nicht? Das? das muss nichts heißen. Also, es fing an mit einem Rutsch am Hinterrad und ich habe den dann quasi schon wieder gefangen, aber dann kam vorne gleichzeitig auch Block und dann war ich halt da gelegen. Die Kurve 7. Also, die Federvorspannung hinten ist maximal draußen, die geht nicht weiter raus. Okay. Von vielleicht, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: entweder er hat ein Dämpfungspaket eingebaut, was irrsinnig viel zu heftig ist, oder die Feder ist ein Tacken zu lang und hat jetzt in der komplett zurückgedrehten Federvorspannung, schon immens Vorspannung. Das kann ich jetzt eigentlich erst beurteilen, wenn wir das Federbein ausbauen und messen. Weil das ist strange. Ja. Da bewegt sich ja nichts, was soll ich da machen? Ich komplett auf und ist, ich möchte noch 20 Umdrehungen aufmachen. Ja. Also da hat sich einer verwirklicht. Du. Ja, auch. Ja. Sportlich. Die Front ist nicht das Problem, das kriegen wir hin, aber das ist das. Die Heck, das Heck ist dein Problem, nicht die Front. Ja, ich denke mal, deswegen habe ich auch so wenig gehabt. auf den. <lacht> ja, das glaube ich, da so du da reinkriegen. <lacht> <lacht> <lacht> also, es, es war, es war an, alles andere als angenehm zu fahren. Das so. Dann wundert mich der Bobbel noch nicht beim Ausbeschneiden. Ja, aber der Reifen auf der Felge aber jetzt schau, wie der Reifen ausschaut. Das ist jetzt der erste Seilmogau. Oh ja, also, Negativ-Federweg haben wir aber mehr als genug. Also, dass es nicht, dann ist es nicht die Vorspannung, sondern ist es ist lediglich die Dämpfung. Ne? Was? Ja, ja, ja, die lag ja Die lag ja Kurve 80. Nach dem Kiesbett. Also, wir haben also, sehr viele Steine rausgeholt. Raus. In der Schwinge dürfte aber nichts mehr drin sein. Also, da haben wir eigentlich komplett nachgeschaut. Ich bin am dritten Tag noch wieder gefahren. Also, da ist irgendwas gewaltig im Augen da. Also, ich, ich weiß ja nicht einmal, vielleicht hat er sogar das Federbein falsch zusammengebaut. Weil das sich so komisch anfühlt. Also, wenn das Öl will in der Druckstufe, will das, das will nicht durch. Mhm. Falsches. Falsches Öl? Zu dickes Öl vielleicht, aber es ist wie, als wir das das anstehen wird. Er ja, hat einmal den Kolben verdreht. es hat er den Kolben verdreht, genau. Deswegen haben wir ja gesagt, den der ja? Hat. ja. Den Kolben von auf der Kolbenstange verkehrt rum mhm. und, und dann hast du ein Problem. Also es fühlt sich ganz komisch an. Deswegen reagiert es vielleicht auch überhaupt nicht auf die Einstellung. Das so, mit äh, kann ich das Bike äh, am Sonntag mit einer Regel nehmen, ja oder nein? So, kann ich nicht, so kannst du nicht mehr drauf machen. Naja, das denke ich mir. Was ist das für Tag? Dienstag? Dienstag ja. Wo kommst du her? Ich weiß nicht. was ah, geht? Also Spike ist ja eigentlich fertig soweit. Das, ich <lacht> ja. Ja. Ja. Fertig. Ich, lass mich mal ja, ja, fertig Lass mich mal ausreden. Fertig. Wir fahren ja, ja eh vorbei. vorbei. Ja, ja. äh, könnt ich es ja dann wieder einsammeln? Ja, also die Gabel ist nicht das Problem. Ich finde die Gabel gar nicht so schlecht. Also ja, der die hat er ja auch in, äh, in, in, in Among Satschen, äh, ähm, ja, ein paar Nunjährige nochmal äh, drangepfied gebaut. Die Gabel passt. nicht schlecht. Ja, die Gabel, also die also seit er die Vorspannung gemacht hat, ähm, ein paar passt das auch mit der Gabel, finde ich. Also finde ich jetzt nicht schlecht, fühlt sich gut an. Also ja. schön zäh, aber nicht zu zäh, ja. nicht zu langsam beim rauskommen. Gabel, ja. vielleicht ein, zwei Klicks, aber die Gabel ist nicht weit weg von dem, was sie soll. Mhm. Also wirklich nicht. Gabel. Die fühlt sich auch gut an, also. Ja. Also, aber, Ich Aber jetzt auch keinen Aufsteigmoment beim Reinbremsen oder aber so. Aber das, was da hinten los ist, ist strange. Es, es macht Spaß, ja, beim Ausfahren. <lacht> macht richtig Spaß. <lacht> ja, also da kann ich den Hirn empfehlen, Federbeinen rausreißen, schauen, was da Sache ist, weil das ist. Ah, ja, da ist es, das ist ja total strange. Und mich würde mal interessieren, das, die, also das ist nicht die Feder, weil die Feder hat, die hat, die hat einen Negativ-Federweg. Also sie kommt raus, aber sie kommt nicht rein. Das ist, wie wenn der, der, der Kolben nicht aus das Öl durch kann. Also ich weiß nicht, was die da verändert haben. bei diesem, Da steht dann nur Service-Federbein. Service-Federbein heißt für mich... Federbein zerlegen, Federbein reinigen, Federbein mit neuen Dichtsätzen, also am Service-Kit, neu zusammenbauen und dann neues Öl rein. Das ist für mich ein Service-Federbein. Er hat nichts geschrieben von äh, Setting ändern und er hat eine 90er Feder verkauft, aber das, das fühlt sich halt, ist, die Feder ist nicht das Problem. Ja, also da kann ich dir nur anbieten, dass wir schauen, dass wir bis Donnerstag das hinkriegen, weil wir fahren nämlich Donnerstag nach Berlin. Ich kann mir das organisieren, dass du, wenn du am Sonntag hier vorbeifährst, dass du bisschen das mitnehmen kannst, das ist ein Das ist wirklich organisiert. Aber wir persönlich sind dann immer da. Wie gesagt, also Stefan und ich wollen morgen äh, noch mhm. nicht Das heißt, wir können da höchstens morgen Federbein raus und äh, nachschauen, was da im Abend ist. Mhm. Aber irgendwas ist der Fall, ist, äh, Ja, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nach ein paar noch nach Ungarow gewesen, Aha. Ende Mai. Hat sich jetzt nicht so schlimm angefühlt wie am Umsturz. <lacht> Aber schön war halt auch anders, ne? Na ist ja also klar, es bewegt sich ja nicht. Da macht er, der, das ist ja auch am Reifen. Eben. Das ist, das, noch so noch das, ist das, das, ein, das ist ein bridge ja. Nee, das ist ein, Conti. Ah, das ist ein Conti. Das ist ein Medium-Conti. Ja gut. Aber also das, das, was das, du hier das siehst... Das ich halt noch nie vorher. Ja, ja also klar, das ist ja klar. Das, das ist die Belastung vom Reifen, weil... Durch das, dass sich das Heck nicht bewegt, muss jede Bewegung der Reifen machen. Und das macht er bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und ab einem gewissen Punkt hat er so viel Last drauf, dass er dann anfängt, halt einfach so aufzureißen. Also... Da kannst du auch einstellen, in dem Fall was du... Ich habe jetzt alles offen und alles aufgedreht. Mhm. Gitterverspannung, Brille, Dämpfung in Druck und Dämpfung in Zugstück, alles offen. Ja, wenn du es schaffst, bist du noch wäre das geil. Ja, müssen wir, ja, weil ja. so kannst du den Motorrad fahren. Nicht wirklich, ne? <lacht> das ist ja sinnfrei. Also, boah, also. Fahrer fahre dann wieder, der stürzt, ja, äh, der weh tut, der Motor kaputt macht. Ja, ja hat mich ja, eh schon zwei Stunden gekostet. ein paar Das wäre also vermeidend gewesen. Also, die Gabel ist nicht schlecht, aber auch wenn ich jetzt den Pri-Lot rausdrehe, dann ist die nicht so viel schlechter, dass die deswegen einen Schutz verursacht. Okay. Also, das schließe ich komplett aus. Okay. Okay? Also, das ist das Problem. Mhm. Das, ist das, das ist das Problem. Die das Gabel, selbst wenn die ganz soft ist, ja, dann, dann taucht sie ein bisschen schneller ein, aber, aber, aber die Gabel fühlt sich sehr stramm und auch vom Öl sehr sehnig. Mhm. Äh, ich glaube nicht, selbst wenn man die jetzt halt komplett ohne... Ist voll vorgespannt. Du drehst das Ding rein und der ist der Geber für ja. die Und Der geht runter, ist jetzt voll vorgespannt, ja. normal steht der hier oben. Wir haben heute bekommen, Anteil bringt sich Die war komplett raus? Gleich, gleich die Gabel, ne, als Beispiel. Und, ja. und jetzt ist die komplett das raus, aber das ist ganz drin, das ist der Federverspannung, der Ring. Es die Fehler, also so fast komplett vorgespannt. Wir haben jetzt auch die gleiche Kabel von 8.8 auf 10, weil das macht schon Sinn. Aber mit einer 10er-Feder, selbst wenn die keinen Fehler hat, gehst du nicht auf Block. Ja, weil der Kabel wir immer ganz unten Du gehst mit einer 10er-Feder nicht auf Block. Ich fahre 9.5. Was heißt ganz, ganz unten oder fast ganz unten? Nee, der war ganz unten. Hast du denn einen Stempel beim Bremsen gehabt, der das vorher gemacht hat? Das ist auf jeden Fall hart. Weiß ich Stempel, weiß ich, kann ich nicht sagen. Nein, ich glaube nicht. Ja. Also, es ist richtig, so, so 100, glaube ich nicht, aber ich. Na, wenn ihr auf Bock gehst, dann kommt der Reifen, muss übernehmen und dann fängt der an zu knautschen und dann mhm. hast du das. Ist gestempelt. Ja. Außer du bremst hinten. Ja. Also, ich muss, muss ganz sagen, ich habe mich den, den Freitag so unwohl gefühlt, dass es da noch nicht ausgeheizt ist. Äh, also, also, mit deinem Gewicht, zwei Zehner Federn, bringst du jetzt so einfach wieder der Denke nicht. Also, nicht, nicht, nicht alles, was über 2.0 ist. Mhm. Also, kann man nicht vorstellen. Ja, aber du hast vergessen, die, die, die Federn andere können, um die Zeit zu fahren. Um zwei 50 Klar, manche die Bremsen auch mit 230 brutal stark. Das ja haben wir auch fliegen, schon gehabt. Ja, ja. Aber trotz alledem, also 210 er Federn. Das wäre jetzt was anderes, wenn Standardfedern drin wären, 88 ja Also wenn Standardfedern drin wären, 88 aber, hm. aber, aber, aber das Problem ist nicht die Gabel. Wie schon gesagt, die Gabel spricht gut an. Hm. Die Gabel hat die richtigen Fehlern drin. Wenn, wenn, das, wenn man dem Glauben schenken darf, was ich glaube, es fühlt sich genauso an wie das, was draufsteht. Wir haben die Gabel jetzt erst zerlegt von einem anderen, äh, anderen Ehren, 19 war das, aber das gleiche Gabel. Ja, äh, da haben wir es auch vor 8, 8 hoch auf 10, macht total Sinn, ja, war auch die richtige Entscheidung von dem. Mhm. Es muss auch nicht heißen, dass es das ein Idiot ist, es kann nicht sein, dass der halt da einen Fehler gemacht hat. Oder es ist irgendwas Nein. kaputt gegangen, das muss ja nicht sein, dass er deswegen ein Idiot ist. Ne? Also Um Gottes Willen, weil die Gabel fühlt sich gut an. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du wegen der Gabel gestürzt bist, glaube ich nicht. Hm. Ähm, aber, aber dass du hinten keinen Grip hast, ist klar. Nur weil der, der Hubindikator unten ist, heißt das nicht, dass es auf Block ist, auf Block ist weil du weißt nicht, wo ist dein Blockmaß. Hm. Es gibt Gabeln, die sind hier oben auf Block. Und es gibt Gabeln, da fährst du den Kabelbinder, bis da runter und du bist trotzdem noch nicht auf Block. Okay. Weil, nur weil diese Staubkappe hier den Kabelbinder runterschiebt, hättest du theoretisch immer noch diese fünf mm von Kabelbinderluft, da das weißt du es nicht. Das kann, man, das kann man ausmessen, wenn die Gabel zerlegt ist, mhm. dann kann man die Cartridge ohne Feder zusammenbauen mit der Gabelkappe, mit der, Gabel, der Cartridgekappe und kann sie zusammenfahren. Und dann kannst du schauen, wo ist das Blockmaß. Dann weißt du es und jede Gabel hat ja, ein unterschiedliches ja. Blockmaß. Und nur weil der Kabelbinder da unten ist, heißt weiß das, das nicht gar ist? nichts. Okay. Ich aber zum Beispiel, ich man, ja, ja, genau. das, ist, das ist das Gefährliche dann, man geht einfach mhm. von was aus. Okay. Ich zum Beispiel mag das, wenn ich beim richtig harten Armbremsen einen Tacken auf Block bin. Okay. Ich will das, warum? Weil ich dann im drin da drinstehe von der, von, der, von der Cartridge und dann den Reifen besser spüre. Und das ist wirklich am äußersten Limit. Und mhm. sobald ich dann einen Tacken wieder die Bremse löse, habe ja, ich der diese eineinhalb cm wieder Luft. Mhm. Ähm, und manche wollen das nicht, aber das heißt aber nicht, dass das schlimm ist. Sondern ich will ja maximal Federweg nutzen. Wenn du nicht weißt, was ist ein maximal Federweg dann kannst du nicht sagen, du bist auf Block, weil du nicht weißt, was ich meine. Ja, und dann kann es ja auch sein, dass du das vielleicht nur einmal pro Runde hast, vielleicht beim Anbremsen, Ende da Ziel, wo noch eine Bodenwelle ist. Ja. Und diese Bodenwelle macht dann kurz, klack, und dann ist es unten. Dann ist es halt unten mhm. einmal. Oder, oder, oder schiebst du einmal kurz runter. Das heißt, also man, das kannst du eigentlich nur bestätigen, wenn du ne, also ohne Data Recording eine ne Kamera dran tust, dann siehst du, wo ist die Gabel im Laufe der Runde. Hm. Wenn du ah, okay, geht nur einmal ganz runter, solange ich da in dem Moment kein tut hm. habe oder sonst was, dann ist es okay. Dann nutze ich ja vo vollen Federweg, was ja gut ist. Ja. richtig 100% kannst du es ja nur mit Ihnen zusammen auf der Rennstrecke einstellen. Du kannst ja von hier nur sagen wir 95-90% machen. 100% gibt es sowieso nicht. Nein. Es, es, es meine gibt es gibt's auch nicht, wenn ich mit dabei bin. Und, und, und das gibt es sowieso nicht, weil, weil was hier 100% gut ist, ist da 80% Scheiße. Also es ist immer ein Kompromiss. Temperatur, Rennstrecke? Kurven, Fahrstil, hier Bremsen, hier brauchst du Bremsstabilität, hier brauchst du Grip, hier brauchst du Wendigkeit. Das ist ja alles, was dich widerspricht. Das heißt, du musst ja immer irgendwo einen Kompromiss in einem Fahrwerk finden. Es gibt kein perfektes Setting. Das ist unmöglich. Gerade für einen Hobbyfahrer, sag ich mal, ist es ja auch von Geldtechnischen meistens auch mit drin. Das ist ja auch eine Geldsache, weil du da alles halt, in den reinsteckst. Es muss ein guter Kompromiss sein, und das geht. Genau. Den, den muss man finden. Und man, dazu muss halt, man muss sich halt wohlfühlen, nicht gestresst ja. sein, finde ich, und ja. sich halbwegs halt, ja, das Selbstvertrauen oder das Vertrauen zum Bike muss halt da sein. Genau. Das ist halt momentan nicht da. Genau, das ist ja klar, klar. Wenn du keinen Grip hast, wenn du, werde ich auch kein Selbstvertrauen. Du auf den Reifen. Der Reifen ist nicht dafür da. Sonst Hätte man sich diese, die Arbeit mit dem Fahrwerk sparen können, hätte man nur Stangen einschmeißen können. <lacht> Stattdessen fertig. Jetzt macht der Reifen. Also im Nachhinein, was du jetzt so erzählt, bin ich echt froh, dass ich schon gar so gut überlebt habe. Auch. Ja. Das ist dumm, wie sich anhalten. Ja, gut, viel Auslaufzäune. Ja. Ja, sollen wir das Federbein morgen ausreißen? Ja, ist immer. Wäre super, wenn es Sittek wegkommt. Ja, wir setzen uns halt jetzt auf die Prioritätsliste. Wir haben zwar andere Arbeit auch, aber das ist ja. Ähm, das ist ja wichtig jetzt, dass du am Sonntag nach dem Graziem kannst, das ist mir auch wichtig. Ich will dir ja gerne helfen und dann schauen wir uns das an. Soll cool. ich sagen. Nichts zu sagen. So, Stefan, was hat jetzt genau bei der RN22, was war jetzt da genau die Lösung oder was hat da jetzt genau zum Durchbruch für den Kunden geführt? Wir haben von der Druckstufe den schimsteck geändert, weil der Ölfluss einfach viel zu langsam war. Die Beschimpfung war da ein bisschen zu stramm, also die, Platt, äh, die Plättchen, die Feder, Stahlfederplättchen waren zu stark, zu dick. Und dadurch war der Ölfluss zu langsam gewesen und das Motorrad hat so langsam eingefedert, dass du so meinst, du hast Stahlstangen verbaut. Und daraufhin, druckstufenseitig aber nur, und wir konnten es auch testen am Prüfstand kurz, habe ich das Schimpfspaket abgeändert, mit dünneren Schimpfplättchen natürlich, und um den Ölfluss zu beschleunigen. Und dadurch ist das Federbein wieder, wie es sein soll und funktioniert einmal frei. Ich hoffe, dass wir eine Bestätigung kommen, bekommen vom Kunden, dass er das uns bestätigt hat. Auch super Arbeit, funktioniert super wieder. Moin. Servus! Und wie geht's? Ja, läuft ganz gut. Ja. Ist halt total heiß, aber was wollte ich dir erzählen? Du warst ja letztes selber hier. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Pumpen ist eigentlich weg. Nur Startziel draus, wenn du voll durchziehst. Wie gesagt, traue ich mich noch nicht wirklich, muss ich sagen. Ich glaube, den äh, Rechtsklick Startziel raus habe ich Gas nicht ganz auf, da pumpt es halt nur. Im vierten bin ich, das schalte ich genau in Schräglage, wir schalten von 3 in 4, von 4 in 5 und da bin ich schon voll in Schräglage. Auf Startziel und da bringe ich alles halt Einsatzpunkt. Ja, du musst, du musst da auf Startziel rauf, speziell, musst schauen, dass du schon früher hochschaltest ja. und gut in den Rasten stehen und du musst voll drauf bleiben, du darfst nicht lupfen. In dem Moment, wo du das Gas bewegst und lupfst, hast du einen Transfer im Motorrad und dann hast du Bewegung. Ja. Das ist da ganz normal an der Stelle. Und er muss gut in die Fußrasten stehen und den Arsch ein bisschen hochheben. Ja, klar, dass das Spike arbeiten kann. Das genau. ist auch kein Problem. Also, es war gestern auf jeden Fall schlimmer, aber das war schon recht. Das ist einfach, wenn du die Gasstöße unterbrichst und nicht flüssig Gas auf Zug durchgibst, denke ich mal. Genau. Aber sonst, Fahrwerk passt jetzt, oder? Ja, super. Also, Gabel vorne ist super. Und äh, Federbein passt auch so weit. Ja? ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch durch Verstellen noch besser wird. Glaube ich fast nicht. Also, ich habe eigentlich nur noch Startziel, die ich auch mit Zähler dran, wie du schon sagst, dass ich den Zug halt unterbreche. Ja. Ja, Bei der Geschwindigkeit und der leichten Schräglage darfst du den Zug nicht unterbrechen. Da musst du ganz ruhiger Motorrad bleiben, sonst hast du bei jedem Motorrad da eine Bewegung drinnen. Da fährst du da also mit 260 in Schräglage. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist auch nicht wirklich beängstigend. Also da kommst du damit klar. Auf ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, das ist irgendwie gefährlich oder sonst irgendwas. Ja. Okay, cool. Super. Also, du bist happy soweit, oder? Ja, super. Danke für den Support und Daumen hoch. Super. Freut mich. Also ich bin echt top zufrieden, ey. Danke, dass du mir das Wochenende vor allem gerettet hast. Kein Problem, super, freut mich. Sitzen bleiben und viel Spaß noch, ne? Danke dir. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Super, fertig, ciao, fertig, Ciao.